Und jetzt erstmal herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Minecraft Wandern. Ja, Minecraft Wandern. <lacht> Zweite Ausgabe. Ja. Äh, oh, warte, ich bin in der Serverliste. <lacht> da ist es doch. Minecraft Wandern. Jetzt reinschauen. Lass mal wir zurück in die Welt. Und ich schalte wieder ein, wenn die Welt wieder in die Welt geladen ist. So, Welt ist geladen. Äh, ich muss da mal ganz kurz zurück ins Spiel. So, perfekt. Welt ist geladen. Besser kann nicht sein. So. Lass uns mal ganz geschillt hier mal dieses Dorf suchen. Warte, aber ich habe ja gerade eben einen Short hochgeladen. das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Junge. Wie? Das waren ja nur 10 Sekunden oder so. 10 Sekunden! Ah, das ist Junge Jones, aber egal. 10 Sekunden, 10 Sekunden, 600 Aufrufe, Junge, es ist ich habe noch nie einen Shot gehabt, der so, so in die Luft gegangen ist. Na ah, nice, was essen? Aber ehrlich, ich hätte noch nie einen Shot, der so in die Luft gegangen ist. Noch nie, nie, nie, nie. Sorry für die Ex. Ich muss irgendwie PC laden lassen. Aber wirklich ey. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe einfach nur meine Kunstbuch geladen. Also das, was ich... Hatte ich gerade ein Glück. Halleluja! Oh, meine Steinpicke, die habe ich da gerade anscheinend eigentlich. Äh. Halleluja! Ah, uns fehlen noch vier Kartoffeln. Das Spiel ist verdammt laut, oder? Ja, ich täusche mich nur. Aber ganz ehrlich, ey, es wäre echt nicht nötig gewesen, die 600 Aufrufe, Und wer weiß, wie viele Likes. Also, ich habe ja gesehen: 85% Likes. Und ich denke mir nur so, das nennt man mal eine gute Quote. Und vier neue Abos. Also, hey, okay, also, bisschen übertrieben. Weil ich meine, steht schließlich nur passende Musik und, äh, und, und ein Bild. Ich bin jetzt großer Künstler oder sowas, ne? Naja. Aber wir haben bis jetzt noch nichts Gutes hier gefunden. Also, bis auf Essen. Essen. Ja, okay, Essen ist was Gutes halt für uns. Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum wir noch länger hier in dem Dorf bleiben sollten. Wir schauen, ob sie hier oben irgendwo noch was gibt. Manchmal gehen die auf solchen Bergen ja weiter. Hier oben läuft zumindest noch ein Bauer rum. Okay, Buried Treasure Map. Ja, okay. Lass uns doch. Ah, nee, die ist super weit weg. Lohnt sich gar nicht, dahin zu gehen. Soweit wie die weg ist. Eventuell kommen wir jetzt ja näher dran, aber es sieht ganz ehrlich nicht so aus. Aber gar nicht schlimm. Lass uns mal das Essen hier mitnehmen und dann... So, Essen ist jetzt hier erstmal mitgenommen. Ich mache jetzt nur diesen ein, einen Haufen weg. Ich weiß eigentlich super dumm, aber... Ich bin nicht. ich bin dumm. So. Aber frag mich nicht, was ich gerade für ein mega Glück einfach hatte, Alter. Mit dem Creeper gerade, der hätte mich so easy töten können. Also so viel Glück, dass der Bild schon an die Tür zugeschlagen hat. Nee. Hätte es nicht mal, wäre ich wahrscheinlich jetzt tot. Oder hätte ein Leben oder sowas. Mega. Naja. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe mal, ihr hattet einen guten Tag, weil ich hatte definitiv einen. Ne? Ich hatte einen mega Tag. Erst konnte ich früher von der Arbeit gehen, wegen einem Bewerbungsgespräch. Zweitens, der Short gerade eben, der wirklich kein Aufwand für mich war, ich sagen. Weil ich habe gezeichnet, okay, ich mache das, was ich gerne mache: gezeichnet wenn es keinen Aufwand für mich war, dann, dann mach ich es gerne. Und Zeichnen ist für mich kein Aufwand. Es ist, es ist eine Befreiung. Ich frage mich. Wieso? Wieso hat es schon so viele Aufrufe? Ich meine, geil. Ja, danke. Also danke für die vielen Aufrufe. Das, das boostet meinen Channel unheim unheimlich. Die ganzen Aufrufe. Das boostet echt meinen Channel sehr stark, Alter. Bin, äh, ein bisschen ich bin ein bisschen sprachlos oh, nur ganz ganz bisschen ne Kürbis kürbisse Kürbisse, wenn man Glück hat kann man damit traden und deswegen nehmen wir die mal mit das sind jetzt meine mein mein ja mein, mein? Zeichne ich meine Stimme? Ja, ich zeichne meine Stimme auf. Ich habe gerade ganz, nicht, äh, nicht ganz sicher, ob ich überhaupt ein Mikrofon aufzeichne oder so. Und es scheint mir so, dass wir Mikrofon manchmal ein haben. Tut mir leid, falls das Audio äh, grauenhaft sein sollte heute. Ich weiß nicht wieso, aber meine Technik, die äh, spinnt heute ein bisschen rum. Äh, das ist eigentlich die negative heute, also ich wirklich negativ. <lacht> es stehen ein paar komische Momente, Stimme weg und sowas, das könnt ihr euch gerne in die Kommentare darüber beschweren. Naja. Oder könnt ihr auch mal Verbesserungstipps geben, ne? Ihr könnt mir Verbesserungstipps geben, äh, weil ich bin ja auch noch, ich bin relativ am Anfang. Ich bin am Anfang. Ach ja, und heute Abend wird auch wieder ein Livestream kommen auf Twitch. Ich schicke euch mal den Link in die... Äh, in die Bio. Ich, ich schreibe den Link in die Bio von dem video ja genau so, ich würde sagen wir machen uns mal ein boot und dann äh, suchen wir mal neue landschaften und sowas ich meine das spiel heißt ja legit mal wandern also es okay, das heißt jetzt nicht mal boot fahren aber trotzdem so ja, sorry für die Lacks. Ich würde mal ganz kurz warten, bis der Enteck gekommen ist. Früher war Pe Michael tatsächlich nicht so länger wie jetzt. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen zu, wenig, bisschen zu wenig RAM gegeben. Aber ein ganz, ganz bisschen. Anspange. Kleine Anspange. Sehr, sehr, sehr kleine Anspange. Naja, lass uns jetzt erstmal. Ich sehe gerade, wir haben gar kein Holz halt für ein Boot. Lass uns mal Holz nehmen, ne? Ie, da ist Birke. Die, die, die lassen wir stehen, diesen So. Und oh nein, ich lasse den. Wisst ihr was? Ich lasse keine Bäume fliegen. Ich habe keine Lust, einen Riesenbaum abzubauen. Ich bin keiner von diesem Menschen, der die Bäume fliegen lässt. Weil das ist grauenhaft. Ja, habt ihr schon mal den Menschen in, einen, in einem Free Server gesehen? Der die Bäume einfach schweben lässt, der einfach so ein Holzblock drin lässt, damit die nicht Junge, das fuckt mich so ab. Ich weiß nicht, ob ihr damit mit, was ihr dazu sagt, auch da könnt ihr gerne was zu den Kommentaren schreiben. Geht einfach gar nicht. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ambemerkt, du musst das dieses Projekt einfach so hat keine wirklich Handlung. Ist das einfach mal ein Broken Village? Ey, das sieht. Es ist ein verlassenes Dorf. Halleluja, Makarena. Alle Makarena. Es ist ein verlassenes Dorf. Ey, erst finden wir ein heiles Dorf, dann noch ein verlassenes Dorf. Und wo finden wir diese Dinger, ne? Meistens haben die sogar sehr guten Loot. Der, der ja, der, der chill Chil, da, chill, bleibt da. Oh, oh, oh, hi, hi, hi! Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Wie ich schon gesagt habe, keine Angst. Bist jetzt noch nicht weit gewachsen? <lacht> okay, lass war schon. Das ist hier drin? Oh, schon wieder Essen. Okay, Essen immer gerne. So viel wie ich tragen kann. Wenn man Essen, wenn man, wenn man im Mittag nachher voll mit Essen ist, dann habe ich noch Essen fürs Erste. Aber auch nur dann. Nur dann habe ich genug Essen fürs Erste. So. Mm -mm. Uh. Yes. Immer her damit, immer immer her damit. So, wir gehen mal jetzt das Haus da. Das sieht vielversprechend aus. Ich gehe da mal rein. Hm, nee, mein Gefühl wird. Ich wurde getäuscht. Oh, Rüstung. Zweites Rüstungsteil. Und bald haben wir die Lederrüstung vollständig. Und das wäre eigentlich geil. Weil das wäre das erste, Mal, dass ich tatsächlich eine Lederrüstung verständige. Da hat man schon mal eine Lederrüstung vollständig. Ja, ja, halt den Maul. Es war natürlich nicht so gemein, ne? nein. Boah, wir haben echt schon vier Boote. Wir können sehr lange aushalten, auf jeden Fall. Sagte und isst erstmal was. Ähm, Gibt es noch irgendwo ein anderes Haus? Oder war ich jetzt einfach viel zu schnell bluten? Ich war viel zu schnell bluten. Ja, okay. So, was gibt es noch? Was hat die Welt uns noch zu bieten für diese Folge? Hinten ist ein Schneebiom. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal ins Schneebiom. Aber erstmal gleich eine Runde schlafen. Was hält diese Welt wohl noch offen für uns? Ich kann ehrlich nicht sagen, weil. Es ist die Welt, ne? Es ist unsere Welt. Ich meine, ich spiele ja nicht ohne euch. Ich mache nichts. Legit. Ich mache nichts. Ich habe Cheats ausgestellt, dass ich nicht cheaten kann. Ich mache nichts in dieser Welt, wenn ich nicht aufnehme. Das ja Cheaten. Da würde ich mich selber auch spoilern. Warum sollte ich das machen? Äh ja, spätestens jetzt brauche ich ein Boot, ne? Aber denkt, die könnte können rüber schwimmen ganz schnell. So auf die schneller halt eben kurz. Na, komm. Ja, komm. Ein schönes, neues nice Bad. Immer gerne. Ah, ja. Perl. Guten Tag, Mr. Turtle. Haben Sie Mr. Mr. Turtle gesehen? Nein? Oh. Mr. Turtle. Äh, ähm, ihr werdet nicht wissen, ihr werdet es nicht kennen, weil ich darüber habe ich kein Video gemacht. Mr. Mr. Turtle war ein, einer meiner Haustiere auf einem Rebit server Er wurde leider getötet. Also. weil ich weiß, wurde getötet. Kann auch sein. Es könnte gut sein, dass er auch entführt worden ist. Aber das äh, weiß ich da nicht. Ihr war auf jeden Fall einfach weg. Hm, noch ein Dorf. Mhm, mh, mh, mh. Sieht nach einem ganzen Dorf aus. Sieht nach einem schönen Dorf aus vor allem. Ich feiere die Optik von diesen Dörfern einfach so. Also, wie jetzt als wenn es Zwerge, Zwerghütten, das Märchen, das wäre, wären so Märchenhütten und Schmiede. Das hier jetzt, nee, das hier jetzt, jetzt, jetzt reinschauen. Weil das ist die Schmiede, das ist das Herzstück, das ist das Wertvollste. Wir gehen jetzt so, dass wir immer näher der Schmiede kommen. Das heißt, wir fangen hier an. Da. Brot und Papier. Gerne. Kann man später mit handeln. Äh, was haben wir hier vorne? Was haben wir hier? Bitte sei hier was Gutes. Wenn der auf der Eingang wäre. Äh, ein Schmied. Den wir nicht gebrauchen können, weil da keine Truhe ist. Egal. Äh, was haben wir denn hier? Bitte was, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte was, bitte, was Gutes. Noch einer von denen. Und hier? Oh, eine Kiste... Äh, ja, nehme ich gerne, weil... Man weiß ja nie, wann man nochmal einen Block Eis bekommt. Äh, die Beetle jetzt können behalten werden. Was haben wir noch? Was ist hier drin? Eine Kiste, eine Kiste, eine sehr... könnte uns auf späteren Reisen ganz vorkommen, ja? Ja, ja, doch wenn wir mal ein Pferd haben oder so? Bestimmt. Irgendwann werden wir, safe, wir werden safe nochmal irgendwie sowas gebrauchen. Safe werden wir es nochmal gebrauchen. So wie ich mich kenne, geht meine Rüstung schneller kaputt als alles andere. Äh, ich habe eine Nachricht bekommen. Und keine wichtige Nachricht. Okay, insane. Äh, was haben wir? Hier? Oh ja, dies und jenes hier von nehme ich wohl mit. So letztes Haus Trommelwirbel. Äh, jetzt Trommelwirbel nicht gehört. Egal. Trommelwirbel und das drin. Oh, was drin? Und was da Holy moly, fast eine ganze Eisenrüstung. <lacht> Alles klar. Also die nehme ich gerne. Ich habe gesagt, nochmal zur Erklärung der Regeln. Ich hatte am Anfang gesagt, dass man keine Eisensachen craften darf. Das heißt, ich darf, sie, ich darf die mitnehmen. Ich darf sie aber nicht craften, beziehungsweise ich darf kein Eisen schmelzen. Ich dürfte die jetzt craften aus den Eisen, die nicht. Wenn die, aus den Eisen, was ich jetzt gerade gefunden habe, aber ich dürfte es nicht selber schmelzen. Und ich darf kein Eisenerz abbauen. Das einzige Erz, was ich abbauen darf, ist Kohle. Das hat den Grund, weil man Fackeln braucht. Und Kohle zum Essen kochen halt. Deswegen. Das Eisen an sich. Das äh, Eisen-Ingel darf ich mitnehmen. Ich darf auch mit den Eisen-Ingel craften. Ich darf halt nur kein Eisenerz abbauen. So. Ähm. Ja. Ich glaube, wir bleiben hier in diesem Dorf. Obwohl. Hey, ich bin guter Laune. Wir machen eine längere Folge. Und ich würde sagen, wir wandern definitiv erstmal noch mal weiter. Ein ganz kleines bisschen noch. Mal sehen, ob wir noch ein Dorf finden oder ob wir. Ah, Rune Portal. Ja, okay, dann würde ich sagen, damit wird das der nächste. Mal, wird das nicht der Start der nächsten Folge? Nämlich reinschauen ins Rune Portal. Können schon mal schauen, hat es eine Kiste. Schauen aber noch nicht rein. So. es hat eine Kiste und ich würde sagen, damit ist es auch das Ende dieser Folge. Ich wünsche euch allen noch einen schönen. Wunderschön, guten Abend. Und habe so persönlich jetzt nichts zu sagen mehr. Wunderschönen guten Abend und ich euch noch. Haut rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, oder was auch immer. Ich wünsche euch das Beste. Egal was. Tschüss.